Vielen Dank erstmal für die Einladung. Also, wir sind kurz eingeschoben worden. Das Projekt, was wir letztendlich jetzt auch vorstellen, wird wahrscheinlich ein bisschen leichtgewichtiger sein, was, denke ich, Ihnen auch zugutekommt, weil wir kurz vor Mittag sind. Und da hat keiner, denke ich, jetzt auch Lust, noch mal eine halbe Stunde großartig jetzt auch Vorgehensmodelle zu sehen oder die ganzen Herausforderungen, die man sieht. Vielleicht nochmal ähm, auch zur Einleitung, du hattest gesagt, Daniel, wir wollen die Zukunft zeigen. Für uns ist das nicht mehr die Zukunft, sondern wir stellen äh, sozusagen gerade auch die, also das ist die Anforderung der Gegenwart, so, so sehen wir das, weil wir letztendlich auch bei einem sehr großen Finanzdienstleister unterwegs sind, der natürlich äh, jede Menge Anforderungen hat, sein Corporate Design auch in den Lehrprogrammen wiederzufinden. Also, alles, was wir so dann kennen, was die äh, modernen Portalwelten eigentlich so hergeben, soll auch das Lernprogramm wiedergeben. Also der nahtlose Zugriff auch auf diese Lernprogramme. Man muss auch ähm, den Fokus dieser Lernprogramme auch verstehen, was wir denn jetzt hier auch zeigen. Dazu sagt die Vera dann auch nochmal was, ähm, dass es ähm, letztendlich auch dem Pro Produktvertrieb äh, dienen soll und damit auch die Produktidentifikation gestärkt werden soll. Und deswegen ist äh, das Design und das Usability und die Usability auch ein Schwerpunktthema gewesen. Ähm, Mobile Learning. Ja, ähm, Lernen geht immer und überall ist äh, auch unser Slogan am Ende dieses Spinoffs aus meiner bestehenden Firma. Ähm, Liquid Moon ist entstanden durch... Äh, Drei Leute muss man sagen, also es ist einmal Jan Kubasch, der ist eher in der Lernstrategie zu sehen, ist auch seit mehreren Jahrzehnten, muss man auch sagen, unterwegs, um das Lernen letztendlich auch innerhalb von Unternehmen möglich zu machen. Uli Neuzling ist ein renommierter Designer aus Hamburg, der auch, also wir haben auch schon einen Standort in Hamburg der letztendlich sich das Thema Design widmet, das wird man auch anhand des Lernprogramms sehen, dass es auch ein Schwerpunktthema ist, wie das letztendlich auch umgesetzt wird. Eine Bitte vom Herrn Weiß, wollte ich hier auch nochmal, dass ich das auch nochmal sage, es stellt keine Weiterentwicklung in dem ersten Moment, was die Lernbar betrifft, an, sondern das Ganze, was wir jetzt auch zeigen werden, ist eigentlich in dem Rahmen des letzten halben Jahres entstanden, indem wir aus meiner äh, anderen Firma letztendlich den Auftrag hatten, äh, Anforderungs, äh, ähm, also eine Anforderungsanalyse zu machen, was äh, die jetzige Lernprogrammwelt äh, betrifft. Und da mussten wir halt schnell feststellen, dass das, was eigentlich gefordert worden ist, äh, es so auf dem Markt nicht gibt. Und das hat uns ähm, dann äh, ja, ermutigt, äh, diesen Weg dann auch zu gehen, also mit der Kooperation mit den anderen äh, Kollegen zusammen, auch äh, Liquid Moon dann auch äh, also zu Spin-offen, also dass man Startup bildet. Und die technischen Komponenten waren natürlich immer eine Herausforderung. Also wenn wir von Web-Frontends reden oder von Web-Standards, äh, äh, fehlt uns immer noch die lernprogrammspezifischen Funktionalitäten, wo wir letztendlich keine Ahnung hatten bisher. Ähm, das Team äh, rund um die Lernbar äh, hat uns das ermöglicht. Also auch da äh, kann ich auch nur ein Kompliment abgeben, auch wenn es tief in die Technologie dann auch geht, ging auch alles relativ schnell wo man in einem professionelleren Umfeld, wo wir wissen, dass viele Abnahmen auch notwendig sind, ging das hier wirklich per Telefon und ohne großartig Schreiben und Reden, weil wir da auch ein bisschen agiler unterwegs waren, ging auch relativ gut. Und deswegen auch nochmal ein Dankeschön a für die Möglichkeit hier und b für das, was wir letztendlich alle zusammen erschaffen haben. Deswegen ist der Fokus dieses Vortrags, wie gesagt, nicht irgendwelche Vorgehensweisen oder so, wie wir arbeiten. Letztendlich E-Learning bewegt mich schon seit circa zehn Jahren, wo ich das für diesen Finanzdienstleister auch mit aufbauen durfte. Also ich denke, wir scheitern oder scheitern ist vielleicht zu viel gesagt, aber der Knackpunkt sind natürlich die ganzen Schnittstellen, die wir alle jetzt hier zu zuhauf auch gehört haben, die, die viele Herausforderungen verursachen. Die haben wir natürlich auch. Deswegen, Fokus der Vortrags ist eigentlich, das mal zu sehen, wie wir uns das vorstellen, in diesem Corporate Outfit, dass ja, man vielleicht auch eine Vorstellung hat, wie, wie, sieht das denn, wie kann es denn in einem Unternehmensumfeld aussehen. Deswegen übergebe ich an die Vera, die das Ganze auch zeigen wird und ich komme dann zum Schluss nochmal, um vielleicht einen kleinen Ausblick zu zeigen. Genau. Cool. Dann bitte. Ja. Um ich wollte einfach zum Beginn noch mal ganz kurz unsere Ausgangslage, unsere Aufgabenstellung zeigen, weil, damit man so versteht, mit welchen Lernprogrammen wir eigentlich vorher zu tun hatten. Wir haben einen Finanzdienstleister, der hat Lernprogramme, die sind vertrieblich orientiert, praxisorientiert. Das heißt, es geht darum, vertriebsorientiertes, praxisnahes Wissen zu vermitteln. Das Ganze muss in einem Corporate Design ähm, gestaltet sein, weil es eben heißt, Corporate Design bindet den Kunden an das Unternehmen, bindet die Berater an das Unternehmen je nachdem. Und es soll eben auch schließlich ein Lernerlebnis gestaltet werden, das den Anspruch einer mobilen Lernerschaft gegenübersteht. Da hatten wir halt momentan die Lernprogramme, dass wir so dieses klassische statische Framework hatten. Das heißt, wir hatten keine 110 Folien, wir hatten ungefähr 200, 300 Folien, die sich dann der Lernende klicken muss. Also dieses klassische Klick, nächste Seite, Klick, nächste Seite. Irgendwann komme ich zu einem Test, kriege mein Zertifikat, fertig. Da hat heutzutage niemand mehr Lust drauf. Ähm. Genau, das heißt, wir sind da wir sagen, wir möchten gerne so eine Stunde haben, aber wir kriegen auch Rückmeldungen, dass die Lerner zum Teil zwei bis drei Stunden dran sitzen. Und das ist, wenn die das in ihrer Arbeitszeit erledigen, nicht mehr so realistisch. So, wir haben leider keinen Klick. Weil ja diese Lernprogramme natürlich auch auf der einen Seite vielleicht auch Vorteile kriegen. Bei uns ist es nicht der Professor, sondern bei uns ist es eben auch ein Fachbereich, der sagt, wir müssen das und das und das alles reinkriegen haben wir halt aktuell mit diesen Lernprogrammen keine gängigen Webstandards unterstützt. Sie sind nicht mobilfähig. Das heißt, wenn ich es auf dem Tablet abrufen möchte, funktioniert es nicht mehr. Auf der didaktischen Ebene ist es so, dass wir eher ein geringeres Lernerlebnis haben und keine zeitgemäßen Erzählformate wie zum Beispiel das Storytelling. Das heißt, wir haben nur reine Inhalte, die abgefragt werden und fertig. Deswegen sagen wir... Statement, klassische Lernprogramme, die einem starren Navigations- und Designsystem folgen, haben für uns einfach ausgedient In diesem Bereich, in dem wir arbeiten, die Kunden, die wir bedienen müssen. Daher, dass ich nicht so in der Theorie bin. Ja. Einfach mal zeigen, also das ist jetzt nicht das nächste Lernbar-Release, sondern einfach unser didaktisches Verständnis. So. Genau, das heißt wir arbeiten auch hier mit einem, mit einem Bild. Ja, die Farben sind ein bisschen klasser. Können also das Kundenindividuelle Framework auch immer einarbeiten und starten das Lernprogramm. Hier sieht es bei uns so aus, dass wir auch dieses Hamburger Menü haben. Einklappen, Ausklappen und lass ich gucken. Ein Mac-User, deswegen so. <lacht> ah, das passt jetzt noch nicht so. Genau. <lacht> Vorführeffekt. So, gehen wir einfach mal auf die Sample Pages, wie so bei uns die Seiten aussehen. Was dauert noch ein bisschen mit dem Laden? Genau. Das heißt, wir haben hier dieses Slider-Element, in dem man die Lernziele zum Beispiel festhalten könnte, auch das Ganze grafisch unterstützt in dem Corporate Design, je nachdem, welche Bilderwelt gibt es gerade bei einem Produkt. Und weil wir eben sagen, wenn wir nämlich vergleichen, wenn wir mal unser eigenes Surfverhalten jetzt vergleichen oder die mobilen Anwendungen, die wir benutzen, dann sind die alle mobil, dann können wir die alle auf dem Smartphone abrufen, auf dem Tablet die sind eben nicht mehr nur rein auf den Desktop ausgerichtet, sondern wenn wir sagen, okay, es muss eben Mobile First sein, es muss vor allem zuerst auf dem Smartphone abrufbar sein. Und das heißt, wir müssen diese Scroll-Elemente haben. Und das hat eben besonders auch die Lernbar. das haben keine anderen äh, Autoren-Tools, dass man sagt, ich bin nicht mehr auf eine Seite begrenzt, ich bin in meiner Didaktik auch nicht mehr auf eine Seite begrenzt, ich muss auf dieser Seite den und den Inhalt haben, sondern ich kann sagen, ich bin einfach individueller, ich habe dann eben einfach meine Blöcke. Die können unterschiedlich lang sein. Ich habe die Bilder hier und die brechen dann natürlich auch jeweils anders um. Das Menü klappt sich ein. Hier ist auch nochmal ein Slider-Element. So. Das heißt, ich kann das auch alles mit dem Finger hier bedienen. Und habe hier unten nochmal den Blog, wie geht es weiter? Also dem Lerner auch eine Rückmeldung zu geben, wo er befindet sich gerade Also ich kann diejenigen abholen, die schon relativ fit sind. Ich kann aber auch den, diejenigen geben, die vielleicht noch auch diese alten Lernprogramme befürworten mit dieser ähm, stringenten ähm, Navigation, ja, Seite für Seite für Seite. Ich habe immer noch den Lernerstand, wo befinde ich mich gerade? Darauf sind wir hier auch ganz stolz. Wir haben hier eine Uhr. Die geht, je nachdem, wie man sich bewegt, bewegt die sich mit, wo ich mich gerade befinde. Wie lange brauche ich noch? So. Videoelemente, die wir einbauen, die Tabellen, die sind schon zum Teil ähm, responsive. Hier eben auch Exkurse, die wir dann auch so farblich hervorheben würden. Oder auch diese interaktiven Grafiken, die man eben mit Mouse-Over-Elementen ergänzen kann. Multiple-Choice, das Slider-Element. Genau. So, so also, wie man sieht, ist der Aufbau halt prinzipiell anders, also wir reden ja oder wir sehen nichts Neues, weil wir sind es gewohnt so zu surfen. Das ist nun mal das, was wir letztendlich interpretieren mussten. Also wenn man sich die Webseite letztendlich dieses Unternehmens anguckt, funktioniert sie haargenau so. Und das ist das, was wir letztendlich auch umsetzen mussten, was natürlich mit der Lember so in der Art nicht ging. Und wir müssen jetzt nicht in Seiten denken, sondern in Blöcken. Also wir haben einzelne Funktionsblöcke, die wir letztendlich jetzt gestalten müssen. Das heißt, ein Kapitel bei uns ist auch wirklich eine komplette Seite, die kann beliebig viele Blöcke letztendlich beinhalten und wo der Autor letztendlich sich dieser, dieser Werkzeuge, diesen, diesen Blöcken letztendlich auch bedient. Das ist eigentlich so das, was wir teilen können aktuell. Das äh, sieht wenig aus, es war aber tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit gewesen, diese Integration der, der, der Lernbar hier auch äh, noch mit reinzusetzen. Und ähm, dahingehend ähm, ja, ist eine Vorstellung dessen, wie wir das Content äh, letztendlich jetzt interpretiert haben bzw. abgeleitet haben und äh, sollte für euch auch nur eine Vorstellung sein im Endeffekt, was gibt es noch und wie könnte es denn sein, oder wie kann die Lernbar letztendlich, oder das Autorensystem vielleicht auch davon lernen, um zu sagen, okay, das könnten wir vielleicht auch verwenden, das seht ihr vielleicht in der nächsten Lernbar-Version, das hat uns da gut gefallen, um letztendlich der Anforderung an sich mehr Inspiration zu geben, mehr Vorstellungskraft, und das ist halt auch immer das, wo ich halt merke in den, in den vergangenen Jahren, das ist halt sehr problematisch, da auch wirklich über, über Visionen zu, zu gucken, weil man letztendlich mit den Alltagsproblemen, sich beschäftigt mit den alltäglichen Autorentools, tools mit den Werkzeugen, mit dem Drehbucherzeugungsprozess und sich dort halt ähm, ja, wenig, wenig, wenig Zeit halt, ähm, verwenden kann. Und wir durften das halt machen und deswegen ist dieses Framework entstanden. Und ich hoffe und ich denke, dass wir bis zum nächsten Lernbarforum tatsächlich auch ein äh, komplett fertiges äh, Lernprogramm mal zeigen mit den ganzen Hürden, die uns jetzt auf diesem Weg äh, begleiten werden bis zum nächsten Jahr. Und da werden wir mit Sicherheit dann auch viel mehr über Vorgehensweisen, viel mehr über ja, die ganzen, das, das ganze Ansprechverhalten von den Benutzern. Also wir haben das, ist tatsächlich noch in der Prototypphase. Also wir haben noch keinen kein user Akzeptanztest gemacht. Den werden wir jetzt auch tun. Ob sich das letztendlich auch durchsetzt, wird sich, denke ich, mit der ersten Version auch zeigen. Genau. Vielleicht noch mal ein kurzer Ausblick, also wir begegnen dem Thema Mobile Learning, ist in aller Munde, ich kenne das Thema schon seit fünf oder sechs Jahren, wo das das erste Mal auf irgendwelchen Folien aufgetreten ist. Wenn man betrachtet, 2007 ist das iPhone entstanden, da hatte man überhaupt keine Vorstellungskraft, was bedeutet es denn eigentlich, ja jetzt haben wir fast zehn Jahre, ist es zurück und wir reden immer noch vom Mobile Learning. Ja, und äh, es gibt keine richtigen Lösungen dafür, also äh, das ganze markt auch der US-amerikanische US Markt, da ist da tatsächlich so etwas äh, dürftig. Es gibt Lösungen, so ist es nicht, aber ähm, es sind immer noch sehr viele Herausforderungen, die wir jetzt auch gehört haben, wie, wie äh, funktioniert das Ganze. Und da ist es so, ähm, dass wir uns natürlich auch Gedanken machen, wo findet denn Mobile Learning auch statt. Ja? Und da ist es etwas, wo wir äh, jetzt auch den Auftrag haben, wie, also in diesem, in, in diesem äh, Kontext letztendlich ähm, äh, Finanzdienstleister, wo Aufmerksamkeitsspannen letztendlich sehr reduziert sind. Es ist nicht so wie auf der Hochschule, dass ich mit Studierenden äh, zu tun habe, die Zeit haben zu lernen. Die sind dort auf der Arbeit. Da ist der Bildungsmanager in der Bank, der sagt hier... Ähm, wenn ihr mehr Produktschulungen rausgibt, das, äh, da ist er nicht am Beratungsplatz, da kann er nicht verkaufen. Also es sind ganz andere Herausforderungen, wo man eigentlich äh, weiß, als Vorstand einer Bank, äh, die müssen lernen, weil ansonsten können sie es nicht vertreiben. Und auf der anderen Seite sagen sie, es soll aber, wenn möglich, in 10 Minuten funktionieren. Ja? Ähm, wir haben viele Außendienstkollegen, die unterwegs sind. Ähm, die äh, Klar, die haben alle iPad, iPhone. Wie jeder von uns, also wenn ich jetzt jedem sagen würde, hier hebt mal äh, eure, eure Smartphones raus, jeder hat so etwas, jeder wünscht sich das. Natürlich gibt es Didaktiker, die dann sagen, nee, auf dem Smartphone kann man gar nicht lernen. Wir müssen es trotzdem äh, irgendwo umsetzen, weil wir in dieser mobilen Welt letztendlich auch leben. Und deswegen heißt es für uns auch, ähm, was machen wir damit? Also wir müssen damit natürlich auch Lernprogramme gestalten, die jetzt äh, Lernzeiten von einer Stunde, eineinhalb Stunden sogar, äh, standhalten müssen. Da müssen wir natürlich auch wieder reden über Ladezeiten. Wie ist das denn im mobilen Kontext? Wie muss das Ganze geladen werden? Also die Herausforderung haben wir auch schon bei uns auf der offenen Punkteliste. Ähm, letztendlich die Lösung ist wahrscheinlich die, dass wir sagen, ähm, das ist jetzt auch sozusagen in der, in der Studie, in der Forschung, die wir gerade betreiben, wo wir auch Feldstudien dann machen werden, in Bezug auf den redaktionellen Anteil, also die, die Plattformen, die letztendlich ähm, den Leuten zur Verfügung gestellt werden, um Informationen abzuleiten. Also, meistens sind die Leute schon, schon, schon ähm, voller Wissen, ja? das ist wie wenn einer heute zum Arzt geht, äh, der Arzt äh, ist dann erschlagen von dem, was eigentlich der Klient eigentlich schon alles weiß, so ist es dort auch, ne? der Kunde kommt informiert an, das, World Wide Web gibt's äh, gibt es letztendlich die Möglichkeiten zu. Und da müssen wir ähm, auch gucken, wie werden wir unser Mobile Learning dort rein transportieren. Und deswegen sehen wir, die Redaktion zusammenhängt mit kurzen, kleinen, kompakten Lerneinheiten. Also Bytes heißt Learning, gibt auch schon Wording äh, äh, dafür. Das werden wir dann dort auch integrieren, wo wir sagen, es gibt einen redaktionellen Teil. Wie zum Beispiel jetzt gibt es auch regulatorische Anforderungen von der BaFin, die sagt, äh, Bestimmte Berater müssen aktuelles Wissen auch vorweisen, das ist eine Herausforderung der Bank. Wie mache ich das denn überhaupt? Wie weiß ich denn, ob einer jetzt tatsächlich jetzt irgendwelche Berichte gelesen hat? Man versucht es mit Lernprogrammen, man versucht es mit Präsenztraining, es reicht aber anscheinend nicht aus, weil aktuelles Wissen ist letztendlich nicht, dass ich mal ein Jahr in der Schulung war. Und deswegen ähm, versuchen wir das mit der, mit der Redaktion zusammenzuschweißen, wo wir sagen, okay, wenn ihr schon Redaktion macht, wenn ihr schon Content liefert von aktuellen Informationen, werden wir size äh, learning dann wirklich ähm, ad hoc dann anbieten können, wo dann das äh, gestartet werden kann, was auch in mobil funktioniert, wo man sagen kann, die Lerneinheiten dürfen nur maximal drei bis fünf Minuten sein. Es ist klar, es, man kann in fünf Minuten nicht lernen. Ähm, aber äh, zumindest mal das notwendige Wissen zu vermitteln, also die Facts, um zu sagen, okay, er hat das gelesen und das angereichert mit Informationen, das testen wir halt auch gerade äh, aus und mit Didaktikern, die letztendlich da ähm, auch den Inhalt äh, nochmal überprüfen. Deswegen kompakt erklären, kompakt verstehen, kompakt auch überprüfen, beziehungsweise nachweisen, das ist dann das Thema und wir letztendlich auch damit starten. Und äh, genau. Das ist so der erste Ausblick davon, und ich denke, der Markt